In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du die Frequenz Infinity Verbindung mit deinem Hören selbst am effektivsten nutzen kannst und damit den besten Erfolg erzielen kannst. Ja, die Frequenz Infinity, da geht es ja darum, dass du dich mit deinem Höheren selbst, mit deinem Gottesbewusstsein koppelst, oder es das, ähm, das gibt ja verschiedene Schichten von Bewusstsein, das geht in Bewusstseinsebenen, Bewusstseinsschichten und du wirst es dann in ein höheres Bewusstsein hineinklinken können mit der Frequenz, wenn du sie dich öfter und regelmäßig hörst oder auch bereit bist für diese Erfahrung. Also wie nutzt du diese Frequenz am besten, und zwar ich empfehle dir ähm, zwei Sachen. Ähm, als erstes empfehle ich dir, dass du sie am Anfang nicht so oft hörst, also vielleicht ähm, in der Woche, vielleicht Eins bis maximal dreimal, weil diese Frequenz macht Folgendes, wenn du sie hörst, dann verändert sie in dir, ähm, baut sie ja eine Brücke zum Universum und sehr viel wird sich dann anfangen zu integrieren und zu verschieben. Also auch in deinem inneren Leben, in deinem Bewusstsein, in deinem Denken, Fühlen und glättet auch in deiner Außenwelt. Das heißt, wenn du sie zu oft hörst, würde ich am Anfang auf keinen Fall tun, sondern wirklich nur einmal hören, dann wirklich ein paar Tage warten und dann wieder einmal hören. Und dann vielleicht noch eine Woche warten und dann wieder und dann schön langsam sich rantasten an, diese, an dieses Bewusstsein, weil das verändert in der Außenwelt sehr, sehr viel und auch in deiner inneren Welt. Ich empfehle dir, dass du sie das erste Mal hörst im Schneidersitz, wenn du eine Stunde sitzen kannst. Du gehst normal in den Schneidersitz, tust dir eine Schlafmaske auf und tust dir den Kopf drauf und hörst dir einfach die Frequenz an und du wirst merken, Bitte sehr kurze Zeit, wenn du deine Gedanken loslassen kannst und dich in einen Trance begeben kannst oder wirklich in diesen Zustand der, des, des Seins eintreten kannst, dann wirst du die Wirkung sehr, sehr schnell erleben. Ich werde übrigens auf diesem Kanal noch viel mehr Videos in Zukunft hochladen, wo ich dir viele Techniken und Tipps gebe, wie du mit Frequenzen viel bessere und effektivere Ergebnisse produzieren kannst mit vielen weiteren Tipps dazu. Auf jeden Fall hör sie, hör sie dir im Schneidersitz an. Alternativ kannst du dich auch hinlegen. Ich würde aber so ein bisschen nach oben neigen, also so ein Polster nach hinten nehmen und dann ein bisschen den Kopf nach oben, dass du nicht so schnell einschlägst und dann im Liegen hören. Und wichtig ist, dass wenn du fertig bist mit der Frequenz, dass du wirklich keine Loop erzeugst, dass sie nicht von vorn anfängt, sondern dass sie, wenn sie aufhört, einfach aufhört. Weil zu lange hören ist nicht so empfehlenswert bei dieser Frequenz, weil sie sehr viel, denke Denkerchen umschachtelt, viele Neuronen umändert und deswegen empfehle ich dir einfach ein bisschen weniger von der frequenz zu hören und ähm, weil sie schlägt einfach sehr sehr intensiv an ja sie also die frequenz hat halt verschiedene die die frequenzen der jeweiligen planeten die die quersumme 9 geben und ähm, und äh, wenn diese also die laufen noch in der jeweiligen Umlaufbahn und die letzten Minuten sind dann eine sozusagen eine Planetenparade und die macht dann eine Brücke in dieses kosmische Bewusstsein. Was ich dir noch empfehlen kann zu dieser Frequenz, ist, wenn du sie hörst, dass du also auf der einen Seite halt nicht so oft hören, auf der anderen Seite eher im Schneidersitz und ähm, du kannst sie entweder ich würde empfehlen, in der ersten Phase, dass du sie vorm Schlafen gehen hörst. Aber nicht direkt, du gehst ins Bett und hörst jetzt noch kurz an. Sondern so, wenn du 22 Uhr ins Bett gehst, dann hörst du dir um 21 Uhr an, dass du nicht dabei einschläfst. Ja. Das würde ich dir empfehlen, alternativ direkt nach dem Aufstehen sie zu hören. Aber das wäre so eher meine zweite Wahl. Ja. Gut, noch weitere Tipps dazu findest du in der angehefteten pdf die Nutzungs-PDF, da sind noch weitere Tipps dazu da kommen auch immer weitere Tipps hinzufügend. Und in dem Sinne wünsche ich dir viel Freude und viel Spaß bei der Frequenz und wir sehen uns im nächsten Video.